Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, reicht mir mein Geld bis zum Ende des Monats? Kann ich mir noch was zu essen kaufen diesen Monat? Kann ich meine Rechnung bezahlen diesen Monat? Oder habe ich nächsten Monat eigentlich noch einen Job? Wie sicher ist mein Job? Oder kann ich eigentlich von meiner Rente später überhaupt leben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen auf der gesamten Welt sich diese Fragen schon mal gestellt haben und die meisten Fragen wahrscheinlich auch schon mit Ja beantwortet haben. Aber was bedeutet das nun? All diese Fragen werfen natürlich eine gewisse Unsicherheit auf. Ja? Also ich habe Angst, ich bin unsicher, ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Und in erster Linie dreht sich dabei um finanzielle Mittel. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Existenzangst im finanziellen Sinne, also das finanzielle Ungewisse, was mich eventuell noch erwartet. Und mit Sicherheit kennen das viele von uns, haben vielleicht schon einen Lebensabschnitt durchgemacht, der genau diese Existenzangst hervorgerufen hat. Oder aber es gibt da draußen natürlich auch Menschen, die sind ständig dieser Existenzangst ausgeliefert. Ja, Es gibt Menschen, die sind vielleicht krank, Menschen, die älter sind, Menschen, die nicht arbeiten können, beziehungsweise Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten können und vollständig von ihrem Beruf auch leben können. Die leiden alle dauerhaft unter dieser Existenzangst. Ganz besonders betroffen von Existenzangst sind Menschen, die von ihrem Beruf alleine nicht leben können, die aufstocken müssen, wie man so schön sagt. Also Menschen, die von ja, Sozialhilfe leben bzw. Hartz IV oder Wohngeld bekommen und so weiter. Das sind in erster Linie Menschen in Deutschland, die etwa im Einzelhandel arbeiten oder als Kellner oder Bedienung arbeiten oder auch im Sozialwesen und Gesundheitswesen arbeiten. Natürlich trifft diese Existenzangst aber auch noch weitere Menschen, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter und Väter. Ältere Menschen, junge Menschen, die nicht wissen, ja, wie ihre Rolle im Leben ist, die noch nicht so weit sind. Oder auch ähm, kranke Menschen, behinderte Menschen. All diese Menschen leiden zum Teil dauerhaft unter Existenzangst. Aber was genau bedeutet jetzt eigentlich diese Existenzangst für uns Menschen im Alltag? Da es im Prinzip jeder von uns kennt, weiß auch im Prinzip jeder schon irgendwo die Antwort. Es gibt da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie das eintrifft. Ich persönlich habe natürlich mir auch schon solche Fragen gestellt und mir Gedanken gemacht, wie mich das trifft bzw. wie das auch andere Menschen trifft. Ich bin jetzt glücklicherweise in der Lage, dass ich sagen kann, okay, mein Job ist relativ sicher, ich muss keine Kinder ernähren, mir geht es soweit gut, ich bin gesundheitlich voll auf, also muss ich mir nicht sehr viel Sorgen machen, auch finanziell nicht. So, jetzt gibt es aber draußen natürlich jede Menge Menschen, die arbeiten vielleicht eben nur, weil sie es nicht anders können, Teilzeit, weil sie Kinder betreuen, weil sie ihre Eltern betreuen, weil sie pflegebedürftige Menschen betreuen, wie auch immer die können nicht Vollzeit arbeiten oder die können nicht so arbeiten, dass sie genügend Geld verdienen, um sich selbst zu ernähren. Und diese Menschen stehen natürlich immer unter einem enormen Druck von allen möglichen Seiten, sei es die Seite der Gesellschaft, sei es die Seite, Seite der Politik, der Wirtschaft, der Menschen, die sie pflegen. Also es ist Wahnsinn, was das für ein Druck sein muss, wenn man immer im Hinterkopf haben muss, ja, reicht denn mein Geld noch für mich? Reicht denn mein Geld noch für die andere Person? Wie komme ich diesen Monat über die Runden? Wie komme ich dieses Jahr über die Runden? Wird es ein Jahr sein als das letzte Jahr. Also es ist Wahnsinn, äh, welchen Druck man da verspüren muss. Ähm, ich sag ja, also ich persönlich verspüre jetzt nicht so einen harten Druck wie solche Menschen etwa. Und ähm, ja, das ist krass. Also wie soll man dann äh, im Leben damit umgehen? Wie soll man diese ganzen Hürden, die ganzen Probleme bewältigen, dieses, das Ganze meistern, wenn man schon solche grundsätzlichen Probleme hat? Wie ähm, gibt es heute was auf dem Tisch oder nicht? Und ich bin mir sicher, gerade in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit, wird es sehr vielen Menschen so gehen, die sich da Gedanken machen: Wie geht's weiter? Wie geht's finanziell weiter? Ich habe zwar einen sicheren Job, aber ist der wirklich so sicher? Ähm, diese Fragen stellt sich wahrscheinlich jeder im Moment. Also die, die meisten werden sich diese Frage stellen. Ich auch. Und es ist natürlich nicht einfach, mit diesen Gedanken dann so weiterzumachen wie bisher. Und diese Existenzangst, die hat natürlich ein sehr breites Spektrum, beziehungsweise ihre Auswirkungen. Ja? Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel sowieso von Grund auf keinen Bock zu arbeiten und keinen Bock auf die Gesellschaft. Und die werden halt finanziert und dann ist es wirklich alles scheißegal, was da passiert. Und die machen sich da keine Sorgen. Es gibt aber genauso gut andere Menschen auf der anderen Seite. Die haben vielleicht gerade ähm, ein Haus gebaut, zwar einen sicheren Job, ähm, eine Familie irgendwie mit vier Kindern. Und dann bricht aber der Job dann trotzdem weg. ja Und dann, dann nehmen sie sich am Ende das Leben wenn man sich jetzt überlegt, was das eben mit den Menschen macht, im negativen Sinne, wie viel Druck diese Menschen verspüren, dass sie eventuell auch ähm, falsche Entscheidungen treffen oder Entscheidungen ja aus der Not heraus, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Job an, obwohl ich ähm, mir gar nicht sicher bin, ob ich das kann, beziehungsweise ich weiß, dass es das vielleicht gar nicht mein Ding ist, aber ich nehme trotzdem diesen Job an, damit ich überhaupt irgendwas habe, ähm, gibt es ja zu Genüge, diese, dieses Beispiel, weil eben diese Existenzachse dahinter steckt und die Leute diesen Druck verspüren, etwas machen zu müssen. Hauptsache, es wird irgendwas getan. Und Das ist ziemlich gruselig, wenn man sich überlegt, wie da dann äh, teilweise auch dann Talente flöten gehen, ja, oder die die, die Arbeitskraft dann auch flöten geht, ähm, die ja, ja, auf die es ja auch ankommt in der Wirtschaft. ja. Also darauf pocht man ja die ganze Zeit. ja. Und dann lässt man aber Leute äh, irgendwie Jobs schaffen, für die sie gar nicht gemacht sind, die sie gar nicht machen wollen, die sie vielleicht dann auch gar nicht richtig und nicht gut machen. Nur weil sie diesen ganzen Druck haben, diese ganze Zeit, weil sie sich halt eben um sich, um andere kümmern müssen und die ganze Zeit die Angst haben, ja, was wird denn später finanziell aus mir. Und wir in Deutschland haben ja noch das Glück, dass wir wirklich ein soziales Netz haben, das uns eben nicht sofort quasi auf die Straße fallen lässt und wir nackt und obdachlos dastehen. In anderen Welten, äh, ja, in anderen Welten, in anderen Ländern sieht es ja noch viel schlimmer aus, ja, wenn wirklich Leute tagtäglich ums nackte Überleben kämpfen, wo sie gar nicht wissen, ähm, was der nächste Tag bringt. Und das ist alles Existenzangst. Das ist alles dieses Finanzielle, materielle, weil ich eben nicht weiß, ähm, ich mache zum Beispiel hier, ähm, bastle Handys zusammen für irgendwelche großen Unternehmen, kann mir aber von den Milliarden, die sich der andere jetzt dann gönnen dadurch, kann ich mir von meinem kleinen Gehalt nichts leisten und weiß nicht, ob ich mir die Miete noch leisten kann für meine kleine Familie für nächsten Monat. Und hier habe ich es jetzt eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, woher kommt eigentlich diese Existenzangst? Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, oder so wie ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel drüber nachgedacht habe, ähm, die ist ja nicht natürlich, diese Angst. Also es ist ja keine Angst, die man irgendwie von vornherein hat, wie jetzt zum Beispiel, die ganz einfach zu erklären wäre vor Spinnen oder für irgende, vor Fäkalien oder wie auch immer vor Höhen oder so. Das ist alles vollkommen nachvollziehbar, warum Leute diese Ängste haben und das ist auch natürlich und verständlich. Aber Existenzangst ist überhaupt nichts Natürliches, zumindest nicht in dem finanziellen Sinne, wie ich das jetzt betrachte mit euch. Natürlich gibt es Menschen, die haben Angst vor dem Leben an sich, Angst vor dem Tod, das kann man übrigens auch Existenzangst nennen, klar kein Thema. Das hat natürlich was äh, Natürliches, logisch, aber dieser finanzielle Aspekt, natürlich kommt das nur ja durch das Geld durch diesen ganzen Druck, den wir verspüren, durch dieses du musst arbeiten gehen, nur dann bist du wertvoll für die Wirtschaft äh, und für die Gesellschaft und sonst bist du halt nichts und du definierst dich dadurch, was du arbeitest und wie viel du verdienst. Die Existenzangst ist also künstlich geschaffen. Sie ist künstlich geschaffen durch unsere Abhängigkeit vom Geld und von der Arbeit. Und das ist ja wirklich ein Irrsinn, wenn man bedenkt, was da passiert. Man möchte beziehungsweise der die Wirtschaft möchte, ist, ja? dass wir alle effizient sind und gut arbeiten und viel Kohle nach Hause bringen, ähm, so gesehen. Und am Ende bringt sie uns dabei in eine Situation, wo wir diese Möglichkeit ja nicht immer haben, tatsächlich drüber nachdenken zu können und uns orientieren zu können und sagen zu können, okay, das sind meine Talente, das mache ich, da bringe ich mich ein, ähm, das ist richtig. Ähm, weil es gibt da draußen nämlich so viele Jobs, und das habe ich ja schon mal erklärt in meinen Videos, die absolut irrsinnig unsinnig überflüssig sind, merken wir jetzt auch gerade in dieser Corona-Krise, die Jobs braucht im Prinzip kein Mensch. Die sind nur da, um Geld zu generieren, beziehungsweise, ja, eigentlich um, genau, um Geld zu generieren. Ähm, die braucht kein Schwein, diese Jobs. Ähm, trotzdem sind viele Menschen gezwungen, genau diese Jobs zu machen und sich gegen was anderes, was sie eigentlich machen möchten, zu entscheiden, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, weil der Rest nicht genug einbringt. Ja, ähm, Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich stelle jetzt meine... Ähm, Bedürfnisse über alles andere, meine Selbstverwirklichung über alles andere und mache jetzt diesen lausig bezahlten Job. Das will aber natürlich nicht jeder in diesem System, weil es diesen Druck von außen gibt. Ja? Du musst entsprechend verdienen, sonst ähm, ja, reicht dann auch das Arbeitslosengeld nicht zum Beispiel, wenn du keinen Job mehr hast. Sonst reicht später die Rente nicht zum Leben. All das, all diese Gedanken, all das gehört zu dieser künstlich erzeugten Existenzangst die wir jeden Tag ja aufs Neue erleben müssen, viele von uns. Und das ist gruselig und das ist absolut kontraproduktiv. Und das ist schlecht für eine Gesellschaft und mit Sicherheit auch schlecht für die gesamte Wirtschaft. Und mein Gedanke zu dieser Problematik ist jetzt, natürlich müssen wir uns von dieser Angst befreien. Ja? Wir müssen uns davon loslösen. Und wie schaffen wir das? Im Prinzip gibt es ja nur ein, zwei Möglichkeiten, wie wir das schaffen. Es gibt eine ultimative Möglichkeit und der Rest, naja, der führt zu dieser ultimativen Möglichkeit. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir demnächst irgendwie anständig oder fair bezahlt werden. Wird in diesem System niemals funktionieren, wird niemals dazu kommen, dass wir irgendwie gleich fair oder anständig bezahlt werden. Die Frage würde ja schon, das Ganze würde ja schon scheitern, an dem Punkt, was ist fair und was ist gleich, wird, wird so nicht funktionieren. Das Einzige, was wirklich möglich ist, ist, wir sorgen dafür, dass die Grundbedürfnisse der Gesellschaft, die wir haben, einfach aus dem Privaten rausgenommen werden, aus dieser Privatisierung rausgezogen werden. Wir das Ganze wieder ja, sozialisieren, verstaatlichen. Das heißt, dass die Menschen ja, ein Dach über dem Kopf haben, zu einem anständigen Preis oder vielleicht sogar kostenlos in Anführungszeichen, dass die Menschen kostenlosen Zugang zu Bildung haben, zum Transport, zur Telekommunikation, Wasser, Strom und so weiter. Diese grundlegende Dinge müssen einfach abgedeckt sein. Und das funktioniert und das geht natürlich vor allem in so einem Land wie Deutschland. Wir erwirtschaften genug, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft, wir brauchen ein starkes Fundament, eine starke Basis. Und davon ausgehend können wir uns dann über Profite und solche Dinge unterhalten. Vorher nicht. Ja, also wenn jemand zum Beispiel schon mit Wohnraum Profite machen möchte, ähm, dann haben wir natürlich diesen Salat, dann haben wir diese Probleme, dann haben wir diese Existenzängste beispielsweise von kranken Menschen, von behinderten Menschen, von alleinerziehenden Müttern und Vätern und so weiter, die sich dann diese Mieten nicht mehr leisten können. Wir müssen da entgegensteuern. Und der, der nächste Schritt wäre dann natürlich das bedingungslose Grundeinkommen, das ähm, uns ja allen mehr oder weniger diese Existenzangst nehmen könnte. Ja, wenn das entsprechend ausfällt, dieses Grundeinkommen dann würde, ja, würde diese Existenzangst wegfallen, weil ich sagen kann, okay, für mich ist gesorgt, für meine Kinder ist gesorgt, für alles ist gesorgt, das ist alles abgedeckt und der Rest, den erwirtschafte ich mir hinzu. Ja, und der nächste, eben ultimative Schritt wäre dann tatsächlich, das Geld abzuschaffen. Jetzt werden natürlich ein paar von euch schon in ihren Stühlen oder wie auch immer, wo sie jetzt gerade sind, rotieren. Ähm, natürlich geschieht das, würde das niemals von heute auf morgen geschehen. Und wenn ich mir die Leute, die jetzt ähm, irgendwie oben sitzen, anschaue, natürlich hätten die alle was dagegen, die jetzt ähm, ihre Millionen und Milliarden irgendwo rumliegen haben. Aber das muss das, das, muss das ultimative Ziel sein. Ähm, sonst werden wir nie diese Gerechtigkeit ähm, ja, äh, anstreben können, äh, erhalten können. Und ähm, wir werden immer unter dieser Existenzangst leiden. Und wie gesagt, Existenzangst ist absolut kontraproduktiv. Für die gesamte Gesellschaft und am Ende auch für die Wirtschaft. Natürlich, wenn Menschen irgendwas machen, Hauptsache sie haben irgendwas gemacht, ähm, ist das absoluter Irrsinn. Es ist auch Irrsinn zu glauben, dass nur ein Mensch etwas wert ist oder ähm, ja, von seinem Lohn leben darf, wenn er Vollzeit arbeitet. Ja, das ist auch absoluter Blödsinn. Wie kann ich denn bitte von einer alleinerziehenden Mutter verlangen, dass sie Vollzeit arbeitet? Ähm, wenn sie gar nicht abgesichert ist, wenn, wenn ihr Leben nicht abgesichert ist, wenn nicht abgesichert ist, wo das Kind hingehen kann, wenn sie arbeitet und so weiter. Also, es ist absolut idiotisch. Es ist absolut idiotisch ähm, anzunehmen, Vollzeit wäre mehr wert als Teilzeit und wir müssen das doch genauso sehen. Ist doch alles vollkommen logisch und vollkommen ähm, einfach und es war schon immer so. Ja, also, da muss man wirklich langsam mal anfangen, drüber nachzudenken und die Ketten zu sprengen und zu sagen, okay, nur weil das schon immer so war, heißt es noch lange nicht, dass das richtig ist. Es werden einige von euch sagen, ja, bist du denn bescheuert? Du kannst doch nicht einfach das Geld abschaffen, Also es wird ja nicht funktionieren. Und wer soll denn dann noch arbeiten gehen? Du bist doch total durch den Wind, oder? Ähm, nein, <lacht> bin ich nicht. Also ich habe mich ja da wohl genügend informiert und auch selbst mir Gedanken dazu gemacht. Und man muss wirklich nur ein bisschen drüber nachdenken und merken, was denn hier gerade passiert. Ähm, natürlich ähm, gehen wir nicht arbeiten, nur weil wir Geld brauchen. In diesem System brauchen wir Geld. Aber das heißt nicht, dass dann 60, 70, 80 Jahre lang niemand arbeiten gehen würde, nur man, weil man kein Papier oder Münzen in die, in die Hand bekommt. Ja, das ist absoluter Irrsinn, sowas zu glauben, ähm, von sich selbst zu behaupten oder von anderen das zu glauben. Das ist absolute Idiotie. Natürlich gibt es im Moment auch schon Menschen, die keinen Bock haben zu arbeiten ähm, und die, ähm, halten wir ja auch irgendwie aus, ja. Ähm, die wird es auch später geben, wenn es mal kein Geld mehr irgendwann geben wird. Trotzdem werden die Leute arbeiten gehen. Es wird sich wahrscheinlich nur der Gedanke, was Arbeit tatsächlich bedeutet, oder die Bedeutung von Arbeit eben ändern, ja. Wir werden vielleicht nicht mehr irgendwelche dämlichen, idiotischen Produkte zehnfach ähm ja Produzieren, ja also nicht äh, hunderte Firmen haben, die dasselbe Zeug herstellen im Prinzip, wo dann wirklich Arbeitsgeld und Zeit und Material sinnlos dafür draufgeht nur damit dann Geld irgendwo generiert wird. Also es ist absolut idiotisch, was sie heutzutage machen. Das alles wird sich mit Sicherheit ändern, aber die Menschen werden arbeiten gehen wollen. Ähm, da bin ich nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Es haben auch schon genug Philosophen darüber gesprochen. Es haben schon genug Wissenschaftler darüber gesprochen. Wir gehen nicht arbeiten, weil wir Geld brauchen. Wir gehen zum Beispiel arbeiten, weil wir uns selbst verwirklichen wollen. Ja, natürlich. Wir gehen arbeiten. Ähm, Selbstverwirklichung bedeutet ja beispielsweise nicht nur, ähm, ich habe dann irgendwas davon und ich habe jede Menge Kohle, sondern Selbstverwirklichung kann auch bedeuten, ich gehe unterrichten, ja, oder ich ähm, passe auf Kinder auf, oder ich pflege Kranke, oder, oder auch ich verkaufe etwas. Oder, das, das kann alles Selbstverwirklichung sein und trotzdem bringt uns das was. Und ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die auch mir gesagt haben, weil ich ein Befürworter des Grundeinkommens bin und gerne das Geld abschaffen möchte, habe ich mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ja, aber dann gehe ich doch nicht mehr arbeiten. ja. Und dann habe ich gesagt, das kannst du mir nicht erzählen. Du bist gebildet, du hast ähm, Abitur, du hast ein Hochschulstudium und du sagst mir, du gehst nicht mehr arbeiten, das kann nicht sein. Und dann ähm, war das ähm, eine Frau, die mir das gesagt hat und sie meinte dann so, naja, gut, ich würde dann wahrscheinlich, und dann habe ich schon gesagt, okay, aha, da ist doch irgendwas. Ja gut, ich würde dann wahrscheinlich den und den helfen oder das und das machen. Und dann habe ich gemeint, ja, aber das ist doch genauso Arbeit. Nur heutzutage zählt das vielleicht nicht als Arbeit, weil du dafür nicht so bezahlt wirst, dass du davon leben kannst. Aber in der Zukunft muss sich das Ganze ändern, wird sich das Ganze ändern, hoffe ich zumindest, dass der Gedanke, was Arbeit tatsächlich bedeutet, sich einfach extrem verändert. Das wird auch schon anfangen, wenn wir das Grund Grundeinkommen einführen, da wird sich schon dramatisch ändern, was tatsächlich Arbeit bedeutet, wie das Ganze ähm, dann auch honoriert wird, wird sich auch verändern, ganz wichtig. Und ich bin und die, die Kollegin, die, die Frau war echt klasse, also sie hat dann auch gesagt, was sie gerne machen würde und ich habe dann halt versucht zu erklären, natürlich ist das auch Arbeit. Im Prinzip ist es das, was sie vorher ehrenamtlich gemacht hat. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, Ehrenamt. Fast ein Fünftel, also fast 20 Prozent der Deutschen üben ein Ehrenamt aus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das sind so viele Millionen Menschen, die arbeiten gehen, ohne Geld dafür zu bekommen. Nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Argument auf meiner Seite, ähm, warum wir nicht nur aufgrund des Geldes arbeiten gehen. Natürlich, in diesem System brauchen wir das Geld, deswegen gehen wir auch arbeiten. Deswegen gibt es halt so viele Idioten, sage ich jetzt mal, in idiotischen Jobs, die sie einfach machen, damit sie Geld haben. Und das ist halt so ein Riesenproblem, was wir haben. Dieses, ähm, ich mache halt einfach mal was, nur damit Geld reinkommt. Also es ist absolut falsch und idiotisch, was wir da machen. Wir machen es halt im Moment noch so. Noch ist es so, aber wie gesagt, meine Überzeugung ist, diese Existenzangst können wir loswerden, wenn das Grundeinkommen kommt und wenn wir irgendwann es schaffen, in vielen, vielen Schritten, in vielen Jahrzehnten, dieses Geld endlich abzuschaffen. Denn nur dann sind wir tatsächlich alle gleich im Sinne von, wir haben die gleichen Möglichkeiten, wir haben die gleichen Startvoraussetzungen, wenn wir alle, sage ich mal, gesund sind und alles in Ordnung ist. Dann hätten wir alle die gleichen Voraussetzungen. Und das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, dass, wir, dass kein Mensch mehr sich fragen muss, ähm, kann ich heute meinem Kind noch was zu essen kaufen? Ähm, kann ich meine Rechnung diesen Monat noch bezahlen? Ähm, kann ich meinen Vater nächsten Monat noch so weiter pflegen? Oder, oder was passiert mit mir? Und jetzt interessiert mich natürlich, wie seht ihr das Ganze, diese, diese künstlich geschaffene Existenzangst, wie können wir die überwinden? Sagt ihr, hey, du hast vollkommen recht, es gibt eigentlich nur diesen Weg, oder fällt ihr vielleicht noch was anderes ein? Habt ihr noch andere Ideen, wie wir tatsächlich, ja, besser früh als spät? diese Existenzangst tatsächlich von den meisten Menschen wegnehmen können. Wie kriegen wir das hin? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf, wenn ihr weiterhin diskutieren möchtet mit mir. Abonniert bitte auch den Channel, dann können wir mindestens einmal die Woche miteinander über frische Themen diskutieren. Danke euch!